Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors Ich speichere ganz kurz, falls ein Spielstandproblem existiert mm, Sonst würde ich hier weitermachen Wir haben letztes Mal Snake gerettet äh, Diesmal ist nicht Ace durchgedreht Diesmal ist Santa durchge durchgedreht Und ja, wir machen weiter Santa hat diesmal June Ace und Lotus entführt und Ace ist eigentlich immer noch das Arschloch, das alle umbringt, aber eben nicht umbringt. In der Dusche ist ein toter Körper, mein, der meine Kleidung dreht. Deswegen dachte ich, ich war tot, oder? Genau. Äh, ihr habt also auch eine Leiche im Captains Quartier gefunden und Santa hat euch hier verarscht, in diesem Raum. Habe ich das richtig? Naja, der tote Körper, der tote Körper im Captains Quartier ist eine Überraschung. Tut mir leid. Das war keine gute Zeit, um es dir zu sagen. Kümmert euch nicht drum. Well Na dann. Ich habe eine ziemlich gute Idee darüber, was passiert ist, als ich weg war, aber. Es bleibt immer noch ein Rätsel, wer das alles getan hat und wieso. Die, im Dusch, äh, die Leiche im Duschraum, die aussieht wie ich, und die Leiche im Captain's Quartier, wieso waren die. Äh, wieso wurden die so umgebracht, wie sie es wurden? Weißt du nicht? Nein, wieso sollte ich? Der Typ im Duschraum. Äh, wir wissen nicht, wer er ist, also nennen wir ihn einfach Mr. X. Wie auch immer, dieser Mr. X trägt Snakes-Kleidung. Aber du hast so eine komische Robe an. Das heißt, irgendjemand hat den Kleider genommen und sie auf Mr. X geklatscht. Wir müssen rausfinden, wer das war. Es tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, wer das mir angetan könnte, haben könnte. Ich bin jetzt gerade erst aufgewacht. Ich war bewusstlos während diesen ganzen Events, die du mir beschrieben hast. Die haben mich wohl abgezogen und meine Kleidung gewechselt in dieser Zeit. Wann wurdest du ohnmächtig? Als sie uns aufgeteilt haben, um nach den Reds zu gucken. Wo bist du hin? Weißt du das? Ich war in einem kleinen Raum in einer der äh, in einer der Flure im Deck C. Was ist dann passiert? Das gleiche wie das, äh, das gleiche, das allen passiert ist, als wir hierher gebracht wurden. Ein Kanister, der irgendein Gas losgelassen hat, wurde in den Raum geworfen. Incapacitation Agent. Ich glaube, das Gas hat irgendeine so eine betäubende Wirkung. Das heißt, es war Zero. Sieht so aus, hä? Ähm, Das ist nichts, was ich euch sonst sagen kann. Als ich aufwachte, war ich in diesem Sarg. Wieso? Wieso hat Zero Mr. X uh, Snakes Kleidung angezogen? Wieso sollte Zero davon profitieren? Ich verstehe es nicht. Was zur Hölle hat das alles zu bedeuten? Und ich habe keine, um, keine Idee, wie ich den, das Passwort für den Sarg bekommen habe. Von wo kamen diese Worte? Truth had gone, truth gone, and truth gone. Äh, wieso habe ich mich danach gefühlt, die Knöpfe auf dem Armband zu drücken, nachdem ich sie gehört habe? Alles was ich will, wusste, ist, dass meine Finger sich wie alleine bewegen. Es war, als hätte ich es unterbewusst getan. Ich verstehe es nicht, was zur Hölle hat das alles zu bedeuten? Und sowieso, Snake und Clover haben, waren Objekte, also Subjekte, in einem ähnlichen Experiment von neun Jahren. Die Fähigkeit, um ein morphogenetisches Feld zu erreichen, äh, hängt von einigen Dingen ab. Das erste ist. Back was hieß nochmal. Offenbarung. Und das andere ist Gefahr. Und und jemand starb wirklich. Ein Mädchen, ihr Name war. Äh, da war ein anderes Exper Experiment hier auf demselben Schiff von neun Jahren. Und das Mädchen, das starb. Die morphogenetische Feldtheorie, die ist halt echt abgegangen hier. Die herwege ich auf dieses morphogenetische Feld, das ist schon krass. Kleidungwechsel. Das Nonary Game. Und diese Nummer. Und Zero. Er ist der Kreisführer. Die Person, die neun von uns hier gefangen halt hält auf diesem sinkenden Schiff. Zero sollte alles wissen. Wenn wir Zeros Identität rauskriegen, werden alle unsere Fragen beantwortet. Wie auch immer, wir haben genug Zeit, äh, um die Details rauszufinden, später. Für jetzt ist die wichtigste Sache, dass wir herauskommen. Junpei, es war 4.30 Uhr, als ich, äh, als du das letzte Mal auf die Uhr geguckt hast, ja? Das heißt, wir haben nur noch eine Stunde Zeit. Wir müssen uns beeilen. Hey, hey, äh, wir kommen hier raus. Ist das nicht offensichtlich? Durch die Tür Nummer 9? Oh ja, ja, du hast recht. Mit Snake können wir die Tür öffnen. Sag mir nicht, du hast das nicht rausgefunden. Komm schon, du musst mir so Zeug sagen. Uh, ich dachte, du findest es selbst raus. Okay, vergess es. Wir gehen einfach. Ja, diesmal nimmt er seinen Arm nicht ab, das ist cool. Also haben wir 7, 4, 2, 5, das ist 7, 6, 13, 5 gibt 8, das sind 18. Nein, cool. Okay, seid ihr bereit? Ja, genau. Also ja. Nicht jetzt. Bevor wir gehen, sollten wir, sollten wir dich was auschecken. Du willst das checken? Ja, aber bevor ich das tue, Seven, könntest du bitte den Schalter ziehen? Ich will nur sicher gehen, wir können mit vier von uns bestätigen. Was meinst du, wir müssen... Du es bitte einfach. Aber wenn die Tür aufgeht, öffne sie bitte nicht, okay? Also geht nicht rein, das ist wichtig. Bitte, das ist wirklich wichtig für mich. Ich muss es wirklich checken, okay? Arbeitet bitte mit mir. Okay. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt, was da kommt. Okay, das heißt, vier von uns können durch diese Tür gehen. Oh. Okay, kein Wunder, haben sie den Tree versteckt so lange. Ach du Scheiße. Okay, wir werden hier jetzt beim Coffin enden. Ich glaube, da hinten kommt dann die Library wahrscheinlich. Genau. Uh, normalerweise würde hier jetzt ein To-Be-Continued-Screen kommen, wenn wir das Safe ending noch nicht hätten, also das Zero Lost, weil wir den Sarg ja, glaube ich, nicht aufkriegen oder so. Oder auf jeden Fall, bevor wir in die Bibliothek kommen, würde hier ein To-Be-Continued kommen und wir würden das, äh, das Sarg-Ending, das oben noch offen ist, wir haben das True-Ending und das Coffin-Ending offen. Ich speichere nicht und ich beende nicht. Uh, dann würde das Coffin-Ending hier jetzt ähm, reinkommen. Also... Wir können hier rein. Okay, das wussten wir, das wussten wir bereits, das ist offensichtlich. Offensichtlich, ja, du hast recht, das ist es. Okay, was ist jetzt, wenn wir Zero's Armband dazu nehmen? Was? Zero's Armband? Wieso nimmst du es nicht raus, Clover? Du hast es also schon gewusst. Ich habe es aufgenommen, weil ich dachte, vielleicht wird es mal nützlich. Dieses war auf der linken Hand des Körpers im Captains Quartier. Wenn du es anschaust, dann hat es eine Null drauf. Äh, um es ein bisschen einfacher zu machen, um über ihn zu reden, nenne ich den Typen, den wir tot gefunden haben, Cap. Dann sollte es soll mir eigentlich möglich sein, die Tür nur mit mir, Clover und dem Armband aufzumachen. Wobei die große Frage ist, wenn Cap dein Mastermind hinter diesem Spiel ist, äh, wieso sollte er dann selbst so ein Armband anziehen? Oder würde er das wirklich tun? Wie auch immer, wir müssen es mal probieren. Claro, gib mir deine Hand. Oh, okay. Und jetzt das Captains Armband. Und den Hebel? Ich wusste es. Na, jetzt was sagt uns das? Vielleicht muss das äh, Armband ja doch auf, deiner, auf, deinem, sein, auf deinem Handgelenk sein, damit es funktioniert. Nein, das ist unmöglich. Hast du gesehen, wie das Panel einen dritten Stern angezeigt hat, als wir das Armband eingescannt haben? Äh, Ob es auf deiner Hand ist oder nicht, ist egal. Vor allem, weil Snake ja einen künstlichen Arm hat, das geht auch. Äh, alles, was du tun musst, ist, das Armband neben das Panel zu halten, um es zu registrieren. Hm. Sieht aus, es das du recht. Okay, also was heißt es jetzt? Es gibt nur eine Möglichkeit. Das Armband ist nicht die Nummer 0. Ist das, was du mir sagen willst? Genau, richtig. Dann, was ist es dann für eine Nummer? Finden wir es raus. Okay, wenn wir... Also wir wissen ja, es ist eine 6, das kann ich machen. Das ist kein Problem. Ich muss nur kurz runterrechnen. Wir haben es ein 6 und 5. Mit Junpei. Es gibt 11. Das heißt, wir brauchen 2. Wir brüchten noch eine 7. Dann müsste es eigentlich gehen. Äh, wenn das funktioniert, ist es Caps Bracelet 6. Das haben wir schon mal gemacht, genau. Hey, es geht auf. Die Tür ist aufgegangen. Was? Wieso? Was bedeutet das alles? Ich frage mich jetzt nur gerade. Das Armband... Nein, es kann sprengen und funktioniert immer noch. Das haben wir mit Ace gesehen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir da durchlaufen, müsste eigentlich der Zünder losgehen und dem Cap halt die Bombe losjagen. Und dann wird es nutzlos sein. Aber es funktioniert ja trotzdem. Das haben wir bei Ace gesehen mit der Nummer 9. Die Nummer 9 ist explodiert und konnte danach trotzdem nochmal benutzt werden. Also, das Armband zündet zwar, aber es ist nicht nutzlos danach. Ist es nicht offensichtlich? Das Armband des Captains ist Nummer 6. Aber, oh, das, ist, das ist nicht Null. Das ist keine 0. Das Symbol darauf ist keine 0. Es ist eine Buchstabe O. Oh, ich hatte recht. O? Wow, oh, warte eine Minute. Ich verstehe es nicht. Ich meine, wir haben rausgefunden, dass es Nummer 6 ist, oder? Ja. Heißt also, das, das sind zwei neue Leute mit der Nummer 6? Das... Da ist wahrscheinlich nur eine Person mit der Nummer 6 hier. Aber ich verstehe es nicht. Was ist mit June? Nein. Naja, das ist nur eine Vermutung, aber... Ich glaube, Junes Nummer war niemals 6. Ihre Armbandnummer war gedreht. In anderen Worten, Junes echte Nummer ist... 9. Macht das Sinn? Geht das rechnerisch auf? Das klingt am logischsten. Das heißt, dieses ganze nummerierte Türen-Scheiß war nur ein Verarsche? Wieso sagst du sowas? Weil, wenn June Nummer 9 ist, die Nummern gehen nicht auf. Hier, guck mal. Äh, die Liste von allen nummerierten Türen Ich, ich lasse dich mal wissen, was ich runterschreibe, okay? Und das wäre dann alles. Äh, ich habe die Türnummer. Ich habe sie aufgeschrieben, durch welche Tür sie gegangen ist und mit wem. Und ich habe die Nummer nicht geschrieben. Also wenn du die 9 mit der 6 tauschst, dann gehen die Nummer nicht auf. Wenn die das 7 ist, kannst du nicht durch 4 gehen. Bei 2 kommst du nicht durch 8. Clover, hast du irgendwas Interessantes gemerkt an der Liste? Was meinst du? Du redest von der 3, oder? Du redest von der 3, oder? 3? Stimmt. Santa ist immer im Raum mit dir. Das ist, was du mir sagen willst, oder? Ja, das stimmt. Ging das immer auf? Stimmt, auch als wir im ersten Raum mit äh, June durchliefen, ist er mit uns zusammen. Oh shit. Und als ich danach mit im alternativen Weg mit äh, Snake und Seven unterwegs war, waren die zwei auch so. Was ist damit? Scheiße, stimmt. Ziemlich einfach eigentlich. Du hast mir gesagt, dass die, das erste Mal, dass du in diesen Raum kamst, äh, war Santa der Erste, der sich geweigert hat, Jun zurückzulassen. Naja, wirft das nicht die Frage auf, wieso? Wieso sollte Santa sowas tun? Die Antwort ist einfach: Santa kann die Tür Nummer 9 nicht einfach mit Seven und Lotus aufmachen. Ah, Stimme, falsche Stimme. Natürlich, es gibt nur einen Grund dafür: seine Nummer ist nicht die 3. Santa's echte Nummer ist 7. Äh, uh, Sam, würdest du bitte die Rechnungen meiner Schwester angleichen? Na klar, sicher. Das ist das, was du mir sagen wolltest, oder, Snake? Wait. Danke, das stimmt genau, Sam. Wait. Santas echte Nummer ist nicht die 3. Es ist 0. Niemals. Santa ist 0 Und June war 9. Äh, und June war 9, nicht 6. Das heißt, Santa war 3 und nicht... Äh, nur 0 und nicht 3. Plus 3 und minus 3. Sie gleichen sich aus. Niemand... Nichts fällt aus der Reihe. Santa hat... Santa hat einfach nach den Regeln des nonary Games gespielt. Genau. Das heißt, Santa hat das ganze Ding geplant? Ich bin mir nicht sicher, ob er allein gehandelt hat oder nicht. Aber ich denke, es ist ziemlich sicher zum Sagen, dass Santa Zero ist. Wenn meine Hypothese stimmt. Snakes Hypothese. Some irgendwas passt mir da nicht. Junes Armband umgedreht. Wenn das stimmt, dann... Das heißt, dann würde es zwei Nummer 9 geben. Und wenn das der Fall ist... Okay, das ist genug geredet. Gehen wir. Es ist endlich Zeit, dass wir durch die Tür kommen. Ja, stimmt eben, es gab aber zwei Nummer 9 und dafür keine 3. Dann würde die 3 einfach komplett aus dem Raster rausfallen. Genau da drüben. Also hat nicht Snake gesagt, er sieht es nicht. Puh, okay, gehen wir. Schon wieder so ein Gang. Ich glaube, diese Treppen führen zum Unterdeck. süd süd trocken aus. Dann gehen wir runter. Hey, es ist ein... Hm. Das ist das Neptun-Symbol. Da muss ein Schlüssel irgendwo sein hier. Neptun-Schlüssel. Ich habe nur den Uranus-Schlüssel. Die Keycard vor allem. Ähm, es ist ein anderer Planet und es ist der falsche Schlüssel. Dann gehen wir zurück und gucken uns um. Ja. Irgendwo muss eine Tür sein. Hey, nochmal eine Tür. Und ein Kartenleser dieses Mal. Es ist das Uranus-Symbol. Das ist genau hier. Der richtige Platz irgendwie wir haben noch so viel story offen dass man einfach sagen könnte es wäre Santa ich lasse mich jetzt überraschen ich mache mir meine Gedanken sprich sie aus wenn ich habe aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen dass Santa ist einfach so aber wieso er June unbedingt nicht zurücklassen wollte das nimmt ich auch wunder das würde mich jetzt auch mal interessieren wow er ist komplett voll mit Büchern. Das sind so viele, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Okay. Wenn wir durch diese Tür da gehen, dann brauchen wir den Neptun-Schlüssel. Ich sage, wir teilen uns auf und gucken uns rum. Okay. Na dann. Dann legen wir los. Wir haben nicht viel Zeit. Los geht's. Schnell. Ja, schnell ist immer so ein Begriff bei mir, ne? Äh, Alice schläft in einer kleinen, in einer kleinen Kammer neben der. hinter dem Wald des Wissens. Als seine Suche begann, ähm, flossen diese genauen Worte durch seinen Kopf und er wusste nicht genau, wieso. Ja, weil wir im Wald des Wissens sind. Ich hoffe einfach, wir müssen keine Bücher raussuchen. Das würde mich jetzt richtig ankacken. Ich muss zugeben, ich mag die Escapes richtig gern. Okay, wir können uns in vier Richtungen drehen. Ich mag dieses Games wirklich gerne zum Spielen. Sie nehmen ein bisschen das Tempo raus, zwar. Äh, was macht ein Bilderbuch hier? Äh, äh, sieht aus wie Little League, also kleine Liga. Ja, sieht ein bisschen komisch aus hier, ne? Vielleicht solltest du mitnehmen. Ja, dann machen wir das mal. Ah, die Baseball League. Sonst noch was? Keine anderen Verdächtigen-Bücher? Oh, guck mal, Simon, da ist ein Buch für dich es ist die Korrelation von Muskeln, Knochendichte und Knochenstärke. Du sagst es nur, weil es Muskeln sagt, ne? Funktion des menschlichen Gehirns. Ich muss mal das ist ein Buch über das Nervensystem. Ich würde, würde ich würde es ich würde dich liebend gerne fragen, das mir vorzulesen, aber ich glaube, wir haben nicht die Zeit dafür. Ich nehme das auch Wunder. Da muss ein Grund sein, wieso Leute miteinander verbunden sind, weißt du? Jupp. Prinzipien des Affenverhaltens. Praxiologische Studien. Äh, ich vermute nur, das Buch beschreibt praxiologische Studien an Affen. Affen sind ziemlich ähnlich wie Menschen evolutionär gesehen. Also kann ich mir vorstellen, die, die Forschung war, war früchte tragend. Dissektion. Dieses Buch. Dieses Buchding muss voll mit Regal, mit medizinischen Büchern Was ich sagen kann, das klingt, also so wie es klingt, äh, sind die nach Genre organisiert. Die Bibliothek muss riesig sein. Ich bin ziemlich beeindruckt, wie sie sortiert ist. Ja, das hätte ich jetzt auch noch hingekriegt. Das Human Menschliche Equilibrium Theorie. Menschliche Anatomie. regeneration von internen Organen. Antike Gladiatoren. Was macht dieses Buch hier? Vielleicht haben sie äh, menschliche, physische Limits untersucht über die Geschichte. Okay. Ach nee, kann ich jetzt... Ich kann wirklich alle Bücher. Automatische Roboterie. Automatisches Maschinenfließbandtechnologien. technologien Assembly Line weiß ich von Yu-Gi-Oh, weil das ein Maschine äh, nicht Machine Duplication. Assembly Line gibt für ein Maschinendeck. Was ist das? Irgendein Comicbuch? Hm, ich denke Jungs mögen das wirklich. Nein, du denkst an eine andere Art von Robotern. Das Buch redet über automatische Maschinen, dass, äh, die benutzt werden, um zum Beispiel Autos zu bauen. Was Wie heißt das? Es äh, sagt Fundation von DNA und genetische äh, Aufbauten. Ich finde immer das Buch da oben sieht komisch aus. Eine Über. Eine Übersicht über Fotochemik. Ich denke, wer immer das aufgebaut hat, wollte, das, wollte uns, dass das wir das Körper sehen, nicht den Rücken. Guck, gucken wir es mal an. Sieht aus, als wäre da ganz viel Platz in den Büchern. Guck mal, Junpei. Ich glaube, da ist irgendwas hinter den Büchern. Ja, das war's. Das habe ich gesehen, danke eine starke Licht... Äh, Klüge, ne? Kommunikation und Computerwissenschaft. Das ist ein ziemlich generischer Titel. Um ziemlich ehrlich zu sein, er ist so vage, dass ich mir nicht vorstellen kann, was das, um was es geht. Äh, gut, dann haben wir das hier oben abgeklappert. Dann hier unten waren wir. Meine ich, oder? Ja, genau. Okay, ich mache zuerst mal die Bücher hier fertig alle. Da ist ich nämlich noch was Verdächtiges. Kitab al-Azif. Ähm. Äh, die haben nicht komische Titel hier. Ich glaube, ich kann die nicht mal benennen. Was ist, wer ist das? Irgendein typ, berühmter Typ? Es äh, ist kein, keine Person. Es ist der Name von einem fiktionalen Buch bei Abdul al hazret Kann ihr? Of the Legendary Buch auf the Dead. The oh! Ähm, es, es heißt, dass es eines der Bücher ist, die die Kreierung. Das legendäre des Buches, des Dead, ähm, Buch des Toten äh, geholfen hat, das Necronomicon. Oh, das heißt, das sind alles okkulte Bücher und so. kitab asif das heißt sicher was. Mindswap, also Gedankentausch. Google, oh, hilft mir da sicher. Ja, das heißt, das ist irgendwie Körpertausch und so. Achso, äh, mich stört es nicht, wenn ich mit meinem Bruder an der Junpei wechsle, aber mit äh, Seven, das wäre dann ein bisschen zu viel. Da würde ich lieber sterben. Oha. Was, was zur Hölle? Also, also ob ich mit so einem kleinen Girl wie dir die, den Körper tauschen. Hey, hast du dich gerade vorgestellt? Du heißt es hier. Halt's Maul. Ja, er war jetzt nicht der Einzige, aber okay. Google-Sprache erkennen. Kitab as. Das Buch von Azazel. Jetzt muss ich nur wissen, wer Azazel ist. Die, De -Dämoni Die De Dämonisierung des Alten Testaments. Eine Untersuchung von Azazel. Ist es ein Dämon? In der Bibel. Ich gehe jetzt einfach mal von Bibel aus. Cool. Haben wir das auch geklärt? Äh, die Teletemporation und Teleportie, was zur Hölle ist das? Äh, klingt nach Teleportie, aber ich habe von Teletemporation nicht gehört. Äh, es, es spielt darauf an, die Fähigkeit durch Zeit zu reisen zu haben. Dieses eine sagt, dass der goldene Hase und der Mond. Heißt das, dass ein Hase auf dem Mond le lebt? Hasen ist ziemlich süß, aber was ist das mit dem Mond? Es geht um den Judasbaum, der hieß, dass er so groß wurde. Äh, dass er auf dem Mond wächst. Entschuldigung. Nicht so groß wurde, er wächst auf dem Mond. Nach chinesischen Legenden. Okay, dann wir hier oben, waren wir, das ist jetzt das, dann... Äh, meinst du... Denkst du, wir sollten Händchen halten, wenn da keine Häh äh, Dinger sind? Mir geht's gut. Ich spiele die Vibration im Boden, die mir sagen, wo ich bin. Aber das ist, das ist nicht das, was ich meinte. Okay. Paläontologie, das ist Fossilien. Genau. Ah oh ja, das hätte ich sogar noch kennt. Äh, Ammoniten sehen ziemlich eklig aus. Mutter Natur. Ist das irgendein so Buch über Hippie-Metal? Äh, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich Tangen. Ah, vielleicht so grenzwertig. Wahrscheinlich geht es um den Naturschutz. Ich wollte nur einen Witz machen. Tut wirklich Hippie-Chicks? Hippie-Gern? Naja. Transition von ausgestorbenen Spezien? Wir müssen uns beeilen, oder wir werden hier äh, uns ewig in den Zeiten hier verlieren. Die Theorie der Evolution. Ha, sogar nicht weiß das. Das ist der Darwin-Typ, ne? Naja, ja und nein. Charles Darwin hat ein Buch geschrieben, auf den Originalen der Spezies. Da drin hat er die Evolutionstheorie auf den Kopf gestellt, oder so ziemlich. Ah, angezweifelt oder irgendwie so. Ja, ich erinnere den Teil, das ist natürliche Selektion. Genau. Ja, die natürliche Selektion ist das Beste, natürlich. Intro, äh, Einsteigung in die Geologie. Über die Erde nachzudenken, sogar wenn du vom Ozean bist. Irgendwie romantisch, finde ich. Wahrscheinlich. Theorien der Kambrian explosion äh, Ging eine Bombe hoch irgendwo namens Kambria. Äh, falsche Explosion. Äh, circa 500 Millionen Jahre vorher, das war bekannt dass die kambrische Periode, haben Untersuchungen gezeigt, dass da verschiedene Organismen, äh, dass die Anzahl der verschiedenen Organismen erhöht wurde durch eine Magnitude, also einen Inf Einfluss, Wieso das passiert das ist, weiß keiner genau. Da gibt es ein paar Theorien. Das Buch ist wahrscheinlich eine Kollektion davon. Okay, das war hier unten. Und die Bücher geben uns einen ziemlich guten Hinweis, eigentlich um was es geht. Und das sind auch so viele. Mindswap, ich mache das jetzt schnell durch. Kitab, also... Achso, wir sind schon... Das ist dasselbe Regal hier. Danke. Da müssen hier jetzt auch nochmal... Alles klar. Mitte gibt's nicht. Danke. Was ist mit diesen Titeln? Äh, Sind alle gibberish, also Bullshit. Was ist, wenn wir sie in tauschen? Umtauschen? Ja, wenn wir sie bewegen, dann sagen sie vielleicht was. Ah, ich weiß, was du meinst. Klar, wir probieren es mal. Wenn wir sie austauschen, sagen wir mal. Ich sehe ein Open hier drin. Sieht aus, als hätten wir die Bücher in die richtige Reihe für gebracht und es ist was aufgegangen. Ziemlich einfach. Piece of cake. Ja, du hast geschafft, Junpei. Ja, gut gemacht. Also die Titel auf dem Rück, auf dem... Die Titelbuchstaben, sch schreiben aus. Öffne hier, finde die Kugel. Also, äh, den, äh, den, äh den, den, den, den, den. die Glühbirne. Bulb. Äh, was ist das? Eine Übersicht der konformen Feldtheorie. Ich werde es nicht mehr in diesen Stimmen vorlesen, ich will eigentlich schnell machen, zeitlich. Es ist eine Theorie, das unterstützt, dass ähm, das Quantenfeld, äh, wo konformale Transformationen, also Transformationen stattfinden können auf dem Quantenfeld, hör auf mit diesem voodoo staff äh, willst du mich zum Einschlafen bringen? Okay, ich mit der Wenn dann richtig, gehört auch zum Spiel. Supersymmetrische Stringtheorie. theorie Stringtheorie also die string ist auch wegen eine Erschaffungstheorie und zehndimensionaler Raumzeit natürlich Zehndimensional. Äh, die reden nur über die Super-String-Theorie. Es ist eine Theorie, wer, wo Realität, ja, eigentlich ist keine Erschaffung, sondern glaube ich, eine Alternativwelttheorie, theorie Oder? Ja. er sagt, dass alle Elemente im Universum äh, auf Vibrationen und Harmonien auf ganz kleinen supersymmetrischen Fäden laufen. Gehen ähm, Grundstückwerte diesen, diese Tag auch so in die Luft. Ah, im Weltall. Mann, ich glaube, die Zeit läuft schlecht für Aliens. Es wird kostenliche Inflation genannt. Okay, das haben wir gemacht. Noch die zwei. Quantum, Quantenschwerkraft. Seven, hast du eine Idee, was das ist? Wie wäre es, wenn du richtige Wörter benutzt? Vielleicht check ich es, mal. Naja, okay. Theorie der generellen Relativität, also die Relativität. Oh, ich kenne das. Das ist Einstein, oder? Die Faraday's Gesetze der Elektrolyse. Ich glaube, das wird über Elektrolyse in einer elektrolytischen Lösung sein. Diese Gesetze wurden von Michael Faraday erlassen. Also nicht erlassen, aber halt festgehalten. Tut mir leid, mein Mann. Äh, darum komme ich nicht hin, das heißt, wir können hier noch hinten Nein. Vielleicht ist. Energietheorie, hä? Huh? Ich verstehe nicht mal den Titel. Äh, sieht aus, als wäre dieses Regal voll mit Wissenschaftstechnologie. Das heißt, ich komme da nicht hin. Danke. Dann ist auch. Oh, verdammt nochmal, hör auf da drauf. Interaktion zwischen Kurzwellenenergie und Materie. Was haben wir sonst noch? <lacht> Geht uns schon Hut zuzuhören mit die... ich gab Kopfweh. Äh, kann ich sagen, dass du spezielles technologiezeugs und ich voll gut klarkommen ähm, Rede weiter über das Zeug und du wirst mich zum Einschlafen bringen. Sehr gut, das heißt wir kürzen jetzt sehr viel ab. Das ist nochmal dieses Open-Ding. Die schwarze Loch-Hypothese. Gamma-Strahlen-Astrophysik. Ich glaube, dieses Regal hat ein astronomisches Thema. Ja, danke. Machen wir es so. Historie ist eine Geschichte der Mitte Mittelalterperiode. Vielleicht geht es um Sir Lancelot. Ist das nicht nur eine Geschichte? Ich glaube nicht, dass du einen Typ, der nicht wirklich existiert hat, in einem Geschichtsbuch finden wirst. Orientalische Geschichte, vielleicht ist das über Chinas 4000 Jahre alte Geschichte oder so. Hey, chinesische, Hist ah. hey, chinesische Geschichte und orientalische Geschichte sind nicht dasselbe. That's racist. Heißt, anders von diesen Kinderbildern. Sieht aus wie das andere, das wir gefunden haben. Vielleicht ist Teil 2. Ah, hier geht es um Indianer. Cool. Das wird Geschichte der Westernwelt genannt. Westworld. Äh, wahrscheinlich über die europäische Geschichte. Äh, ja. das ist es einfach dabei, Snake. Klingt nicht nach dir. Tja. Was ist das? Hellenismus? Kenne ich nicht. Klingt irgendwas wie eine Fusion zwischen griechisch und mit orientalischer Kultur. Guck mal, das Buch wird griechische Mythologie genannt. Verdammt, das Ding ist riesig. Kann mir nicht vorstellen, dass jemand das echt gelesen hat. Ziemlich sicher, das würde mich einfach zum Einschlafen bringen. Permianische Kreaturen. Klingt ein bisschen übertrieben für so eine prähistorischen Dinger. Äh, irgendwas mit Amphibien ohne Haare kann ich mir nicht vorstellen. Die hatten Need of Perms, keine Ahnung. Das hat gar nichts damit zu tun. Ich weiß nicht, was Paris heißt leider. Die kulturelle Geschichte von Rom. Oder Vorteile von Rom. Äh, dass wir ziemlich, äh, ziemlich ernste Steuern haben. Tags. Kommen. Eine, eine Geschichte von Buddhismus. Hm. Okay, dann haben wir das Regal auch schon abgeklappert. Und das war das. Oder war ich jetzt hier? nicht? Nee, ich war hier unten. Das haben wir. Noch mehr, okay. Dann haben wir den oberen Stock fertig. Da war glaube ich, ja, da war noch ein Tisch. Eine Notiz auf dem Tisch: Licht zu den Büchern. Hä, was heißt das? Interessant. Na, Intelligenz versteckt sich oft in der Dunkelheit. Hast du mal überlegt, hast du mal über die Bücher, äh, die Seiten ein Buch nachgedacht? Jede Seite sieht jemals, was meinst du, vielleicht zwei oder drei Minuten von Licht, bevor der Laser zur nächsten Seite geht. Die, Sen die verbringt den Rest ihres Lebens in Dunkelheit eingeschlossen. Fast wie ich. Das ist schlimm. Oh, Versteh mich nicht falsch. Ich es nicht, gar nicht. Ich lebe in der Dunkelheit, ja. Aber das hat mir ich mit der Fähigkeit beschenkt, die Wahrheit zu sehen, die andere vielleicht verpassen. Ich kann Stimmen hören in der Dunkelheit, könntest du sagen. Ja, dann. Okay, die Leitern kann ich nicht betreten. Dann haben wir unseren Hinweis. Da war irgendwo eine Treppe da unten. Dead Kind. Was zur Hölle ist das? War das nicht so ein deutscher Mathematiker? Vielleicht ist es eine Kompilation von seinen Werken. Also eine, also eine Sammlung. Owen. Owen ist nicht genug, um darauf zu kommen. Vielleicht ist es eine englische Revolution. Leibniz. Dieses Buch ist in Deutsch. Es sieht aus wie die komplette Werke von irgendwas. Habe ich nie gehört. Naja, wenn Snake das nicht weiß, dann werden wir es nie wissen. Shell Drake, den kennt ihr. Ja, kommt bekannt vor. Ist Sheldrake nicht... Wer ist Sheldrake? Es sagt mir was. Ja, es hat Nummern drauf. Toll. Die, die Pythagoras-Theorie. Berühmt. Klingt wie eine Nummer von Mathebuchen in diesen Sektionen. Algebraische Nummertheorie. Nochmal wieder was da drüben. Du meinst sowas wie Primärnummertheorie oder analytische Nummertheorie oder Geometrie? Oh mein Gott, wo hast du das gewusst? Niemand hat was davon gesagt. Naja, Nummertheorie ist oft, normalerweise in vier Teilen unterteilt. Hauptteile. Ich habe nur geraten, dass es die anderen drei sind. Sieht aus, als hätte ich recht gehabt. Goldbach-Konjunktur? Was ist damit? Wie Magie oder, Magie oder psychisches Zeug oder so? Was? Es geht um Juwelen, oder? Ah, vielleicht ist es ein komischer Teil Titel, aber... Es ist eigentlich ein sehr respektables Mathematikbuch. Additive Number Theory. Additive Nummern sind doch. Okay. Addi Addi also die Addition ist ja Plusrechnung, das heißt. Einmal weiter. Äh, es befasst sich mit einem der ungelösten Probleme der additiven Nummern Theorie. Äh, sorry, ich habe irgendwas gesagt. Sorry, dass ich irgendwas gesagt habe. Äh, lass uns da nicht 2, 3 gehen, okay? Ach, Scheiße. Okay, dann geht es nur noch um Goldbus-Konjunktur. Das ist ein komisches Buch, Junpei. Indian, indianische Mathematik. Das ist lustig. Wieso ist das lustig? Es sagt Riemann-Hypothese. Mit Riemann. Riemann, Google. Ich lerne gerade sehr viele Worte. Reiben, ah, mit Reibung, okay. Ähm, was ist da zu hypothetisieren Aber mit Reibung? Ist das nicht ziemlich offensichtlich? Zum Himmel, nein, da gibt es viele Faktoren. Länge, äh, Widerstand, Gummi oder Lack oder. Ah, Lubrication or Lack of. Also die Lubrikation, die, die, die, die, die Feuchtigkeit oder dieses Schmiermittel oder das Fehlen davon. Es ist ein interessantes und schnellverwechsendes Feld. Wow! Cooler mit diesem Tag erledigt. Moderne japanische Literatur. Ich muss eh alle abklappen, weil ich das suchen muss. Or äh, Herkunft der japanischen Folklore, also Geschichte. Ein paar Bücher über japanische Kultur, vielleicht ein paar über Folklore, also Volksgeschichten. Folklore kann weit reichen. Geschichten, urbanes Leben, religiöse Trends, äh, Umweltveränderungen, äh, mund zu mund tradition Folklore kann all diese Dinge abdecken, wenn du weißt, wo du schauen musst. Das klingt ziemlich tief. So, Agrikultur, also Felder bewirtschaften, historische Organisationen in Folklore. Dankeschön. Hey, das ist nochmal eines dieser Bücher. Wahrscheinlich muss ich einfach die Ru Ru Ru Roten zoomen. Bringt Erinnerungen zurück. Ich glaube sogar sehr, Ich vermute sogar Leute wie Sam haben mal Kinder. Ach ich, du kleine, kleines Biest. Hey Leute, beruhigt euch. Okay, ich glaube, wir werden das Buch mitnehmen. Tales of Old Japan. Cowboys und Indianer und. Kann ich nicht lesen. alles Oh. Was ist drin? Wird nicht aufmachen. SE5. Safe. Safe5. Interessant. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich, nicht ich wollte es eigentlich untersuchen, dass er mit dem Titel voll ist. Machen wir das Indiana-Buch noch auf. Lilk. Na, vielleicht haben die Farben was zu bedeuten. Wir suchen mal weiter. Wir haben noch mehr als genug Bücher. Mal gucken, was sie die haben. So viele Bücher. Ich frage mich, wo ist jetzt das? Warm. Oh, sorry. Oh nein, ich meine. Hey, was ist mit diesem flüssigen Zeug? Äh, okay. Neun Seiten drin. Sieht aus wie Musikständer. Wieso machen wir damit die Bücher nicht mal drauf? Dann. Ach so! Hm, das ist ein bisschen komisch. Ich habe eine Glühbirne, glaube ich, noch nicht gefunden. Ja, ich habe erst ja zwei. Drei Leiter sind nicht wirklich hell. Haben wir nicht ein paar äh, Glühbirnen gefunden? Wieso machst du die mal nicht rein? Ja! ja es wird vielleicht ein bisschen heller, aber. Aber wenn da drei Lichter sind, brauchen wir drei Glühbirnen. Ähm, bringt nicht viel, wenn wir nicht alle drei ersetzen können. Wir brauchen drei, okay. Wir können auch wechseln, aber naja. Gucken wir da mal weiter. Äh, da sind verschiedene Bücher in verschiedenen Sprachen und da ist dann was Verdächtiges dran, natürlich. Ist irgendein Glas drin? Ziemlich groß, aber es hat nur sechs Bücher drin. Ziemlich komisch. Hey, da ist irgendwas auf dem Boden. Ich kann wirklich nicht sehen, aber das, das Glas ist so neblig. Äh, ja, ist ein Schloss dran, das wir nicht aufkriegen wahrscheinlich. Im Mittel von Glas ist ein Zylinderschloss. Äh, du weißt, so ein Schloss, wo man die Nummern drehen kann, bis, es, bis man was hat. Was zu hell ist das? Ähm es ist fast, als ob es schon die Antwort gegeben hat. Ich probiere es einfach mal. Wer hat uns schon die Antwort gegeben? 6, 3, 2, 4, 1, finde ich. Das wäre zu einfach. Da wäre jetzt nicht drauf gekommen. Fuck. Okay, da das wär's. es geschafft, Junpei. Ich weiß nicht wie, aber äh, wieso will Ich fühle mich jetzt nicht wirklich gut darüber, dass äh, man sich darüber freut, aber wie auch immer. Wenigstens das Schloss jetzt offen. Gucken wir mal rein, ob wir es aufkriegen, okay? Dann machen wir das auf. Und das du Glück, Fühlt sich wie eine Glume. Hohes Watt, äh, außer ich. so hohe Wattanzahl. Ein bisschen Licht generieren. Vielleicht sieht er mal was. Na gut, dann gehen wir in die Mitte. Dann habe ich, glaube hab ich, alle Bücher angeschaut. Drei Lichter. Ich werde mal auswechseln. Jetzt sollten sie. Party One! Shieldrake 5. Äh, Drake 5. Es hat funktioniert. Super gemacht, Ch Chumpö. Cool, Junge. Das steht jemals auf dem Boden. Diese Buchstaben, die scheinen mir bekannt vorzukommen. Sheldrake, das ist dann... Sheldrake 5? Ich glaube, der Rest der Kollektion steht auch irgendwo hier. Ja, ich glaube, das war irgendwo hier drüben. Schauen wir uns mal um. Okay. Sheldrake. Hast du von ihm gehört? Von Sheldrake, meine ich? Ja, Lotus damit davon werden Ach so, das war der. Ups. Okay. Da kam er vielleicht von da bekannt vor. Das ist ein britischer Biochemiker namens Sheldrake. Er hat eine ziemlich interessante Theorie. Morphogenetische Felder, natürlich. Genau, von Lotus. Hm, naja, Chloro hat auch sowas gesagt in die Richtung. Hat sie? Ja, äh, was war das nochmal? Äh, die Fähigkeit, morphogenetische Felder zu erfassen, ist von einigen Dingen, das ist äh, Offenbarung und Gefahr, natürlich, genau. Ah, dieses Mädchen, ich habe ihr gesagt, du soll niemandem erzählen. Hast du, wieso? Naja, guck mal. An. Ich wollte es nicht vorwärts drücken, weil wir ein bisschen Stress haben, aber ich. Mir wird es langsam echt zu viel. Kannst du mir das einfach erzählen? Dir was erzählen? Hör auf damit, über das Experiment. Na dann, ich werde dir alles erzählen. Aber nicht hier. Gehen wir nach oben. Danke. Gucken wir danach Sheldrake an. Ich vermute, ich kann genauso gut anfangen, indem ich dir sage, wieso ich still war und wieso ich sicherstellen wollte, dass Clubber das auch tut. Um ehrlich zu sein, ist die Erklärung ziemlich einfach. Zero hat mir es gesagt, ich soll es nicht tun. Ich hatte keine Wahl. Er hat es mir natürlich nicht direkt ins Gesicht gesagt. Er hat mir eine Nachricht gegeben auf einer Karte. Das ist eine brille karte also diese Blindenschrift. Es sieht genau aus wie die, die du uns vorhin gezeigt hast, zum Anfang. Also hast du zwei Karten gehabt? Nein, nur eine. Hä? Was meinst du? Ich sagte doch, dass die Karte hat ein paar Regeln für das Nomad Game drauf. Und das waren die Regeln, die ich dir vorgelesen habe. Wie auch immer. Das war nicht das Einzige auf der Karte. Da war etwas, das ich nicht vorgelesen habe. Naja, vielleicht soll ich sagen, da war etwas, was ich nicht lesen konnte. Und das war... Sag niemandem etwas vom Experiment, das vor neun Jahren stattfand. Sag sie ihn, und ich aktiviere den Zünder in deiner Schwester. Das ist eine Bedrohung für unsere Leben. Oh, naja, ähm... Was ist mit Clover? Hat sie auch eine Message von Zero gekriegt? Ich glaube nicht, dass sie es so getan hat. Aber klingt es nicht komisch, dass Zero dafür sorgen würde, dass ich still bin, aber nicht sie? Um oh, auf der sicheren Seite zu sein, habe ich ja auch gesagt, sie soll es niemandem sagen. Trotzdem, anscheinend hat sie es dir erzählt, dieses Mädchen... Was ist falsch, wenn sie es mir sagt? Ich habe ein bisschen was rausgefunden mit dem Zeug, das sie mir erzählt hat. Hm, ich meine, es, sieht, es klingt wie das ganze aktivieren zünder ding war ein Bluff. Sie hüpft unten rum, also happy wie eine Muschel, also äh, jetzt, dass du zurück bist. Das stimmt, ich habe mich entschieden, dass ich dir vertrauen kann. Ich habe mich entschieden, dir die Wahrheit zu sagen. Die Chance dass Santa Sirius ist ziemlich hoch. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann davon ausgehen, dass Santa jetzt nicht die Zeit hat, uns zuzuhören. Und trotzdem, auch wenn er hier wäre, er könnte uns nicht töten. Oder er würde uns nicht töten. Wieso? Clover hat mir über das vierblättige Kleber erzählt, über die Worte. Wenn er davon wusste, dann heißt es, er war in meiner Gruppe in meinem ersten Experiment. Bin ich mir ziemlich sicher. Er würde uns nicht töten. Egal, was die Situation wäre. Hey, uh, Snake. Ja, ich weiß. Du willst wissen, was während dem Experiment passiert ist. Wie viel weißt du? Clover hat mir erzählt von... Jo. Okay. Das morphogenetische Feld, das Experiment vor neun Jahren, ähm, wie das Experiment an zwei Orten gleichzeitig lief, eines auf dem Schiff und das andere in einem Building in Nevada, und das Mädchen, das während dem Experiment gestorben ist, sie hat dir all das gesagt. Wie auch immer, äh, ich weiß jetzt, wie viel du gelernt hast, und das heißt, es bleibt nur noch übrig, um zu wissen, wer, wer es getan hat und wieso, oder? Genau. Kannst du mir erzählen, was passiert ist? Natürlich. Die Leute, die sich organisiert haben, das Original-Experiment, waren von einer Kompanie namens Cradle Pharmaceuticals. Das waren vier Leute, die die Show gerannt haben, Gentaru Hongo, also Ace, Nagisa Nijizaki, den wir nicht kennen. Der Waki Kubota, den wir nicht kennen. Und Kageshika, den wir auch nicht kennen. Der rechts kommt mir bekannt vor. Mal schauen. Die anderen zwei nicht wirklich. Links habe ich, glaube ich, gesehen auf dem Wiki. Das war, weil er irgendwie in einem Raum vorkam, den ich anstatt. Äh, nein, nein, nein, habe ich Zero's äh, Last äh, Reward Group geklickt. Uh, er Reward. Ich glaube, da kam er vor. Aber ich weiß nicht über ihn. Und hinten rechts komme ich bekannt, gar nicht bekannt vor. Ich glaube, das ist Ace hier dann. Hongo war der CEO of Cradle. war der CEO. Nijizaka war sein Recht, seine rechte Hand. Und hat den Löwenanteil von Planen übernommen. Kubota hat äh, die, die Forschung und das Entwicklungssystem geführt. Und Musa Jido war der, der das Geld hatte. Es waren die vier Plan Leute, die dieses e Experiment geplant haben. Lass es mich für dich vereinfachen. hongo hat es designt, Nijisaku, Nijisaki hat alles zusammengesteckt. Kuboto hat die Technologie entwickelt und Musa Shidao hat das Geld geliefert. Also war es Hongu und designt. Okay. Natürlich, mehr, mehr als vier Leute waren daran beteiligt, bei dieser Größe, das war ja gegeben. Am Ende haben sie ein Top Secret Team organisiert, die ihnen geholfen hat. Alles in allem haben sie zehn Leute oder so zusammengekriegt. Diese zehn Leute haben das Team komplett gemacht und so konnten sie das Projekt starten. Sie haben das, das Nonnery-Projekt genannt. Der Sinn von diesem Experiment war zu untersuchen, äh, wie weit sich das menschliche Gehirn äh, durch puren Willen kontrollieren lässt. Das, das Medium, könnte man so sagen, für diese Kontrolle war das morphogenetische Feld oder das Schiff, das, das die Daten überträgt, so gesehen. Äh, wieso hat das Glycerin plötzlich beginnt, sich zu kristallisieren? Wieso wurde die Kristallstruktur von EDT äh, plötzlich sich ändern? Wieso haben sie die Ratten ihre Puzzle-Skills mit jeder Generation verbessert? Experimente mit Menschen lieferten dieselben Resultate. Je mehr Leute die Antwort zu, einem, zu einer Frage kennen, desto mehr Leute konnten sie antworten, konnten sie richtig beantworten, ohne jemals das Problem zu kennen. Wieso ist das? Wie konnte das passieren? Die Antwort ist, dass die Form von der Antwort in einem Feld, das unsichtbar ist, zum nackten Auge gespeichert wurde. Und durch dieses Feld der resonanten Events The resonant event transmits information related to that Ach so. Durch dieses Feld haben die resonanten Informationen ausgetauscht, die zu dieser Antwort führen. Das ist ziemlich die Idee hinter morphogenetischen Feldern. Aber das ist nur eine Theorie. Du kannst es nicht glauben, oder? Ja. Okay, sagen wir, eine, An eine Person killt eine andere Person, weil der Teufel es ihm gesagt hat. Ob der Teufel existiert oder nicht, hat keine Relevanz zum Mörder. Sie glauben, der Teufel existiert. Ob er existiert oder nicht, ist egal. Also was Grund? Was wichtig ist, ist, dass Hongu an dieses morphogenetische Feld glaubt. Genau. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Sie haben ge du hast gesagt, sie wollten herausfinden, wie sie Leute kontrollieren. Richtig, das ist, was du... Genau. Also, wie wollten sie das mit diesem Feld darstellen? Ich werde es einfach halten. Sagen wir, 10.000 Leute haben ein Problem gelöst. Die Chance, dass du die Antwort weißt, sogar wenn es keiner dir gesagt hat, wird höher sein. Ein anderes Beispiel. Sagen wir, eine Million würden jetzt einen Handstand machen. Morgen werden die Chancen, dass du einen Handstand machst, höher, obwohl dir niemand gesagt hat, ah, obwohl du nichts von diesem hypothetischen Massenhandstand gehört hast. Der Denkprozess der Menschheit äh, und Aktionen sind alle von diesem resonanten Event abhängig. Alle Events, die in diesem resonanz -Ebene eingebettet sind, in diesem Feld, sind auf dich projiziert. Natürlich. Das heißt, es geht davon aus, dass du in diese Theorie glaubst. Folgst du mir soweit? Ja. Sagen wir, dass eine Person, die denselben Effekt hat wie diese Millionen von Leuten, was wird passieren? Wenn diese eine Person macht einen Handstand machen würde, heißt es, dass plötzlich ganz viele Leute auch einen Handstand machen wollen. Kannst du dir vorstellen, was hier, was eine Person mit Kräften wie diesen auslösen könnte? Komm und schon, das gibt's. Ich bin nicht fertig. Stell dir ein anderes äh, Szenario vor. Stell dir vor, eine andere Person. Das ist eine normale Person. Sagen wir, er macht einen Handstand. Okay. Sagen wir jemand, eine andere Person macht einen Handstand. Eine Person wäre in der Lage, diese Wellen aufzunehmen und könnte kreieren, ein Event kreieren durch dieses Feld, das Leute dazu bringt, auch Handstände zu machen. Was würde dann passieren? Eine Person, die die Kraft hat, in dieses Feld reinzuschreiben und eine Person, die davon lesen kann. Du könntest dir vorstellen, das ist so wie ein Leser und ein Schreiber oder der Transmitter und der Empfänger, also der Übertrager und der Empfänger. Äh, was würde die Welt nur sein mit Leuten, wie diesen, die diese Fähigkeiten hätten? Also das Transmitter-Resonanz-Event kann übertragen werden durch dieses Feld und zum Empfänger gebracht werden. Und dann kann der Übertrager den Empfänger kontrollieren, wie er will. Das willst du mir sagen, oder? Genau, ziemlich, also so ähnlich. Komm schon, das ist nur verrückt. Naja, wenn du es beweisen willst, musst du es zuerst probieren. Naja, das ist das, was sie dachten. Das ist, wieso sie sich für dieses Experiment entschieden haben. Das war, wie das Nonary-Projekt begonnen hat. Das heißt aber, es müsste noch eine zweite Testgruppe geben, die sonst irgendwo hockt. Vielleicht wollen sie voll Meter werden und sagen, der Spieler ist da dieser Tester. Ne? Übrigens, Junpei, hast du vom Ganzfeld-Experiment gehört? Ja, das war das Experiment Teleportier, oder? Du nimmst ein paar Subjekte und legst in separate Ruh Räume und dann zeigst du einem ein Bild und sagst dem anderen, was sie sehen. Genau. Ich bin, äh, ich bin beeindruckt. Das ist genau das. Wieso bringst du das ganz viele Experiment ab? Äh, es wurde benutzt, um Leute zu suchen für das Nonary-Projekt. Das Spital in, einem, in einer bestimmten Stadt war voll mit Cradle Pharmaceuticals, oder war bezahlt davon. Hongoy hat es gebraucht, um äh, das Experiment durchzuführen um Kinder geheim zu untersuchen? Einige haben sie gefunden, hatten Potenzial. Sie haben die Kinder gesammelt, die Potenzial zeigten. Kinder, die irgendwie wirkten, als könnten sie auf dieses Feld zugreifen. Natürlich, keiner von denen hat mitgemacht. Sie wurden gekidnappt. Ah, fuck. Da wurden neun äh, Geschwister genommen, für 18 Kinder total. Für Gründe, die sie komplett nicht verstanden zu dieser Zeit, jedes von ihnen hatte einen Empfänger und einen Transmitter. Einen Empfänger und einen Sender. Sie wurden genau aufgeteilt. Das heißt, dass die 18 Kinder auf zwei Gruppen von jeweils neun Leuten aufgeteilt wurden. Die Kinder, die in Gruppe Q geplatziert wurden, also die Sender, waren die, die besser gesendet haben. Sie wurden ins Hauptgebäude gebracht in Nevada, in der Nevada-Wüste. Die Kinder, die Gruppe A waren, die haben besser empfangen. Gruppe A wurde dann in dieses Spitalschiff Gigantic platziert. Von diesem Experiment, äh, von den Experimenten, die sie bisher durchgeführt habe, hat, hat Hongus folgendes gelernt. Es gibt zwei Dinge, die die Empfängnis von diesem Feld erhöhen können. Das erste ist. Ja, das Epiphany and Danger. Offenbarung und Gefahr kennen wir noch. Ich hasse es, dreilinige Dialoge. Wieso tut man das? Wurdest du jemals mit einem echt schwierigen Problem äh, konfrontiert und du dachtest darüber echt lang und echt, echt hart nach, nach, bis dir plötzlich die Lösung in den Kopf kam? Plötzlich einfach so? Es klingt vielleicht offensichtlich, das zu sagen, aber das ist mit Offenbarung gemeint. Die Informationen, die du dadurch bekommst, durch die Offenbarung, können einfach durch dieses Feld transmitted werden, wo es einfach interpretiert werden kann. Nimmst du Gefahr zu dieser Lösung? Wird es ziemlich einfach. Das war da, wo Honku reinkam. Hongo. Sie haben einige Puzzles über die Gidenti verteilt. Die Teilnehmer hatten jedes zu lösen, bevor sie zum nächsten Raum kamen. Natürlich hat er nicht vergessen, Gefahr einzubauen. Er hat eine Bombe gezündet in der Hülle des Gigant der Gigantic. Die Kinder in Gruppe A wurden gezwungen, das non -Game zu spielen, während das Schiff sank. Indem sie die Le Kinder in einer Leben- und Tod-Situation gezwungen haben, haben sie gehofft, dass die Kinder äh, die Chance erhöhen, dass sie in dieses Feld reinkommen. Die Kinder von Gruppe Q andererseits wurden festgehalten im Mock-Experiment-Building, oder da schon mal vorbereitet. Gebäude Q hat das, die, das Innenleben und die Puzzles von der Gigantik genau kompliziert kopiert. Entschuldigung. Jedes Zettel war genau dasselbe. Hongku hat die Situation den Kindern in Gruppe Q er ziemlich genau äh, erklärt. Löst die Puzzle, die ihr im Raum findet, wenn ihr die Antwort habt. Übermittelt die Antworten zu den Gruppe A. Wenn ihr recht habt, dann können sie das Puzzle lösen und entkommen. Aber wenn ihr falsch liegt, dann wird die Gigantik sinken und eure Brüder und Swag dann werden ertrinken. Das waren seine Befehle. Ich mach das jetzt so, das ist einfach. Weißt du, was die Astronauten... Weißt du, wieso die Astronauten von Apollo 13 richtig zurückkamen? Also sicher zurückkamen? Es war, bei NASA hat er in den Zugriff zu einer Replika der Apollo-13-Kapsel. Alles vom Equipment, den Instrumenten, alles, alles war identisch. Genau alles wie die Apollo-13. Nasa, war, war es möglich, die Replika, äh, war es möglich, die Situation zu replizieren, in dem die Astronauten waren, indem sie sich in dieselbe Situation gedruck, gebracht haben, haben sie versucht, das Problem zu lösen, mit dem die Astronauten zu tun hatten. Als sie die Lösung fanden, haben sie die Lösung an die Männer geschickt mit den aktuellen Kapseln. So konnten sie sicher zurückkehren. Es war dasselbe mit Gigantic und Building Q. Die Kinder von Gruppe Q hatten diese Power der Offenbarung nutzen müssen, um das Puzzle zu lösen. Und... Das, was sie gelernt haben, durch das Feld zu transmitten, also zu übertragen. Die Kinder in Gruppe A, sie hatten das, die Möglichkeit zum Feld, um zu lernen, wie, wie sie weiterkamen. Also die einfachste Möglichkeit, wie ich, die ich liefern kann. Hey Junpei, Snake, wie lange wollt ihr da noch rumsitzen und auf einen knochigen Irschen? Kommt ihr endlich runter? Er hat recht. Gehen wir, okay? Wir haben nicht viel Zeit, wir müssen... Hier raus, und zwar schnell. Warte mal. Eine Sache will ich dich noch fragen. Sicher, dass da 18 Leute waren? Wieso? Ich dachte, es waren nur 16. Naja, ah das ist, dass sie ja in den News gesagt haben, nicht wahr? Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da 18 Kinder waren und den hongus Experiment gebraucht. Naja, du kannst ja kein Nonary Game spielen mit einem weniger, oder? Naja, schon, aber... Willst du sagen, die News haben es falsch gesagt? Ja, will ich... Da waren zwei Kinder mehr. Naja, die hatten keine Verwandten, soweit ich weiß. Ich vermute einfach, da hat niemand die Polizei äh, informiert, dass sie weg waren. Sie waren Bruder und Schwester, wie Clover und ich. Der Name des Bruders war Aoi, und der Schwestername war, war, Akane. Das war der Name des Mädchens, das gestorben ist. Akane. Akane Kurashiki ist gestorben? Vor neun Jahren? Dann wäre es Jun. Nein, nein, nein, das, das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Okay, Akane ist kein un ungewöhnlicher Name. Wenn Snake ihren nächsten Namen müsste, dann wäre es komplett anders, aber sie haben einen Namen gemeinsam. Haben viele andere Leute. Das, das bedeutet gar nichts. Es musste was anderes sein. Äh, jemand anderes. Natürlich war es. Es muss es sein. Irgendwas falsch, Junpei? Dein Atem klingt komisch. Oh nein, es ist alles gut. Gehen wir zurück zu den anderen, okay? Ich könnte es nicht sagen. Wieso konnte ich dich fragen? Was ist ihr Nachname? Ich konnte die Worte einfach nicht rausbringen. Das wäre schon heftig. Das wäre echt böse. Scheiße. Ja, okay, wir müssen Shell Drake finden. Der müsste da unten sein. Ich gucke ganz kurz was, ob ich die Folge beende jetzt oder nicht. Ich melde mich dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wir spielen noch ein bisschen. Ich habe noch 10, 15 Minuten Zeit. Also nehmen wir mal Shell Drake Nummer 5. Äh, das ist das Buch, das wir nehmen können. Aber hat es nicht 5 gesagt am Ende? Ja, dann nehmen wir halt die 5. Na, guck mal an, Da ist ein ro großer roter Knopf da hinten. Ich glaube, dann sollten wir drücken. Ja klar. Immer das Beste. Knöpfe drücken. Ähm. Ups. Was war das für ein Sound? Äh, klingt das halt, etwas, würde sich irgendwas bewe Großes bewegen. Es kam von oben. Dann gehen wir doch immer hin. Dankeschön. Ah, das war die falsche seite okay dieses ding wird die tür für mich öffnen wenn es dann aufgehen würde äh, egal wie stark wir drücken das ding macht gar nichts sieht aus als wäre es verschlossen die tür geht nicht auf es ist verschlossen dankeschön Ach, nein, der tastatur mit nummern drauf irgendein hinweis 13 14 10 13 Roman, Nummern. Denkst du, wir müssen die nummer nie eingeben? Nein, glaube ich nicht. Das Keyboard hat nur keine Nummern drauf. Hat aber vier. Du kannst eben halt nicht drei oder vier eingeben. Hm. Das heißt. Irgendwas müssen wir eingeben. Ja, aber du kannst nur Buchstaben eingeben. und es sieht aus, als hättest du nur vier. Ja, wir müssen Enter drücken, wenn wir fertig sind. Du kannst mit C, mit Clear kannst du konsolidieren. Ah, okay. 13, 14, 10, 14. Moment. Äh, 13, 14, 10, 13. Aber oh machen wir Nummern, hallo, was wüssten du? 13, 14, 10, 13. So, wir fangen Basic an. 10 ist A, B, C, D ist... Toll, das heißt Dead. Hm, ganz toll. Auf Wertpunkt Enter, Enter auf die Space-Taste. Ja. Du hast es geschafft, Junpei. Es ist jetzt offen. Gut gemacht, Junpei. Wow, nicht so extrem. Das Passwort war toten. Also dead. Erinnerst du dich? Hm. Lässt mich nur denken, dass was uns erwartet, nicht gut ist. Na dann. Ja, du bist so eine alte Frau. Wir können uns nicht um darum kümmern. Ich meine, komm schon. Wir haben es aufgekriegt, oder? Gehen wir. Hm. Immer, immerhin haben wir es erreicht. Okay, dann kriegen wir es auf. So macht's Freude. Und wir haben es geschafft. Kommen wir jetzt in Story-Part, oder? Ich meine, das war jetzt die Library. Und ich glaube, danach kommt noch ein Raum. Okay, das ist der nächste. Die Tür. Ist die gerade von alleine zugegangen? Sag mir nicht, wir können nicht zurück. Ich weiß nicht, mal Verdammt. sieht aus, als würde es von alleine zugehen. Gibt es einen anderen Weg raus? Ja, das ist eine andere Tür auf, die, auf der rechten Seite. Da ist ein Kartenleser. Äh, hat ein rotes Licht drauf. Wahrscheinlich, aber wahrscheinlich deswegen ist es verschlossen. Da ist ein Kartenleser aber, oder? Genau. Dann müssen wir einfach eine Keykarte finden. Dann können wir sie aufmachen. Ja, das funktioniert vielleicht, aber... Hey, warte eine Minute. Also wir müssen doch diesen ganzen Raum suchen für eine kleine Karte. Oh Mann. Scheiße, da wirklich viel. Sieht so aus. Niemals. Ernsthaft? Ja, wir können auch hier rumsitzen und warten, bis wir sterben, wenn du das lieber hast. Ich bezweifle das aber, also würde ich sagen, wir schauen es lieber um. Wir haben nicht viel Zeit, finden wir diese Keykarte. Oh, und den Neptun-Schlüssel. Wir kommen nicht durch den äh, Gang ohne sie. Stimmt. Okay, dann legen wir los. Stimmt, dieser Neptun-Schlüssel. Das ist der Control Room, glaube ich. Ah ne, das ist der Coachpad. Ich frage mich gerade, ob es egal war, ob ich links oder rechts gewählt hätte. Study, doch, das ist genau das Studierzimmer. Danach kommt dann Story. Ach du Scheiße. Ich muss davon kurz, ganz kurz ein Foto machen. Nicht für mich, keine Gut, dann habe ich heute wahrscheinlich nicht fertig. Schade, ich habe mich gefreut, das eine zu haben. Äh, Haufen Müll. Mann, dieser Ort ähm, ist ein Haufen. So, in Unordnung. Ich weiß nicht, wo, wo wir starten müssen. Ein paar von diesen Teilen kommen mir bekannt vor. Wie ist der zum Beispiel da? Äh, ich glaube, viele von diesen Teilen sind Teile von Pösseln, die wir gelöst haben. Wenn das stimmt, dann könnte das Zero's Labor sein. Viele Maschinen, die ihr braucht, äh, viele Teile, die er Maschinen und Puzzles braucht, um zu schauen, dass ein Plan Früchte trägt. Kann ich jetzt diesen Schubladen untersuchen? Nein, kann ich nicht. Okay. Hey Junpei, ist das nicht die nautische, das nautische Ding? Ja, es sieht aus, als hätten wir schon was gesehen. Nehmen wir es mit. Natürlich. Das ist aber andere Richtung. Das ist die andere Richtung, als die, die hier gefahren sind. Ach man. Ja, mein Stuhl quietscht. Ich weiß nicht mehr. Haben wir hier sonst noch was? Guck mal, Junpei. Der Rost hier sieht aus wie ein bis Gesicht. Äh, ja, wie aufregend. Naja, Lüfter. Ich glaube, diese sind für Lüften. Die sind hier, um die Luft zu bewegen. Ah, Luftzirkulation zu bringen. Ein paar alte PCs. Du siehst keine CRT-Monitore, zu so neu. Ja, da waren wir schon, das ist nichts mehr. Scheiße. Ein Rohr, toll. <lacht> ja. Es ist ein Stuhl. Tada. Ein Control Panel von diesem großen Bildschirm. Ich frage mich, ob da irgendwas tut. Nein. Da sehen wir es auf diesem Bildschirm. Was ist das? Das sind 15 Zellen hier mit Buchstaben und Nummern drauf. Lass mich mal sehen. Na, ah, verstehe. <lacht> äh, wenn du immer was drückst, dann bewegen sich die Nächsten an oder an, ab. Äh, du musst die All-Cells oben und unten voll machen. Hey Junpei, ich habe dieses Stück Papier drunter gefunden. Willst du mal anschauen? Denkst du, das hilft vielleicht mit diesem Puzzle? Ein paar Nummern sind drauf, ein Blatt, das mit Klover gegeben hat. Äh, wahrscheinlich ist das mit dem Bildschirm auf dem, mit dem Rätsel auf dem Bildschirm verbunden. Danke, das hilft wirklich. <lacht> oh. Können wir Jun nicht wegwerfen und Klopper mitnehmen? Okay, gehen wir zurück und probieren. June ist eh schon tot, habe ich gehört. Also. Äh, wir müssen einfach alle All-Zells grün machen. Grün machen. Dankeschön, das wollte ich jetzt nämlich gerade ausrechnen. Okay, ich rechne mal. Ich mache mir kurz das Gatter auf, wie es da ist. Also, wir haben da ist eine 6, eine 5, eine 9, eine 1, D, F, B. A ist 10. L ist 21, meinte ich. Ja, 21. 21. D ist 13, F ist 15, B ist 11. Dann, ich drücke einfach ein bisschen was in der Gegend rum gerade. Ah, Easy. Ich wusste nur, dass 1 und 9 zusammen 10 gehen. Das heißt, die 13 brauche ich eh nicht, wenn ich auf 10 kommen muss. Oben links musste leer sein. F und B konnten nicht gleichzeitig an sein, weil sie zusammen schon 26 geben. 15 und 6 geben 21. Das heißt, die 6 und das F mussten an sein, während das B aus ist. Und mit der 1, 5 und 15, die mussten alle drei an sein, damit es leuchtet. Und alles andere habe ich dann... Das ist eigentlich schon die Lösung. Ups. <lacht> Geil. Cool. Habe ich das geschafft? Du hast es geschafft, Junpei. Du bist zu so schlau. Ja, ich habe jetzt einfach ein bisschen rumgedrückt. Ähm, du hast einen guten Job gemacht und das Puzzle gelöst. Äh, genau, was ich von dir erwartet hätte, Junpei. Hey, komm schon. Er ja, blamiert mich von ja. Boah, wow, geht nicht. Sei halt nicht so arrogant, Kitty. Wir haben nicht genug Zeit dafür. Guck mal an, guck mal ganz rechts da. Und da ist irgendwas auf aufgegangen und irgendwas kann raus. Ein Kreuzemblem. Das ist doch schön. Ein Stück Papier drin. Ah, das ist ein Hinweis. Schon ja, bei. Wir brauchen das nicht mehr, oder? Nein, ich glaube nicht. Das ist für ein Puzzle, das wir schon gelöst haben. Ich will es trotzdem mitnehmen. Mich interessiert, was, interessiert mich, was da draufsteht. Uh, find the sum of the numbers. And, ja, finde die Summe, die horizontal und vertikal ist. Uh, rechne nicht mit den Feldern, die schwarz sind halt, ja. Und es sagt First Draft, das ist der erste Versuch. Das ist so die Basic 1, 2, 3 mit 4, 5. Und danach hat es danach ausgefüllt mit anderen Zahlen, logischerweise. Dann ganz viele, die können wir nicht untersuchen. Also, wenn der ganze Raum nur so halb leer ist, dann geht es relativ schnell. Hey, ich wollte es das angucken. Dieser Monitor ist Teil von einer Maschine. Es ist ziemlich hell. Es hat eine Weltkarte drauf, aber ich kann es kaum sehen. Und da ist ein Kompass. Jumper jetzt sieht aus wie ein Kompass hier. Ah, jetzt verstehe ich's. Was meinst du? Äh, ich glaube, du warst nicht da, Clover, aber ich habe so ein Puzzle wie das im Steuerhaus gelöst. Ich glaube, wir müssen dasselbe machen. Dasselbe? Das wichtige Teil ist die nautische Tafel, die wir gerade gefunden haben. Ich muss es anpassen mit den Richtungen auf dem Kompass, mit den Linien auf dem nautischen. Äh, letztes Mal habe ich das Steuerrad benutzt, jetzt brauche ich, glaube ich, das Rad hier rechts. Okay, dann zeig's es mir jetzt. Natürlich. Ich glaube, ich kann das kurz durchmachen. Durch Sieht aus wie das gleiche wie auf dem Steuerrad. Ich muss die... Also, wenn ich die Richtung berühre, in die es gehen soll, dann dreht sich der Kompass. Dann muss ich Stopp drücken, wenn der Kompass richtig ist, und dann passt das. Wenn ich es richtig mache, dann passiert das sicher was. Okay, ich tue es mal. Okay, diesmal starten wir von oben, das heißt, ich schalte mir das kurz auf. heißt, ich gehe südlich, danach nach Westen, dann nach Südosten, dann nach Nordosten, danach nach Osten, dann nach Norden und dann nach Osten. Perfekt. Also, dann fangen wir mit Süden. Da geht es einmal rundherum. Dann geht's nach Westen, dann nach Südosten, danach nach Nordosten, danach nach Osten, dann nach Norden und zuletzt nach Osten. Du hast es geschafft, Junpei. Gut gemacht. Wer ist ein guter Junge? Äh, hör schon auf. Hey, wir haben keine Zeit, dass ihr rumspielt. Guck mal rechts auf dem Bildschirm. Irgendwas ging auf und da ist wieder was rausgekommen. Ah oh, ja. Ich habe ein Geräusch gehört. Du weißt schon, diese. Weißt du, die große Box bei, in der Halle beim Ausgang? Ich glaube, die hat ein Geräusch gemacht. Irgendwas, das aufging oder so. Ein Geräusch, hm? Ja, like ein Helm. Ein Helm ist Steuerrad. Cool. Äh, dann gucke ich doch ganz. Also die falsche Richtung. Die Box hier? Ziemlich beeindruckend. Wenn wir hier alles rumsuchen, dann werden wir schon ziemlich lang dran sein. Ja, klingt nicht so schlecht. da müssen wir die schon euch selber mitbringen. Hör auf, so schlau zu tun. Äh, wie wär's wir mit diesem Teil später äh, kümmern, okay? Wir müssten irgendwas mehr Sinnvolles machen. Zum Beispiel dieses Rätsel da. Da ist noch Irgendwas steht da drauf. Sieht aus wie drei Papierstücke. Morsecode 1, Morsecode Code 2, More the code 3. <kühlt> ZZ kenne ich noch, ja das ist dann das Richtige. ZZ genau, das wollte ich auch sagen. Genau so. Können wir schon auf die Bildschirm gucken? Oh, wir da müssen vier Embleme haben, das heißt ich muss noch zwei Rätsel lösen. Du bist eines davon, das weiß ich. Mal schauen, was passiert, wenn ich.. Jetzt haben wir hier auf dem Bildschirm. Warte eine Minute. Äh, irgendwas haben wir gesehen im Morsecode Puzzle, wenn wir im Kommunikationsoffice waren. Morsecode. Ja, die Punkte hier sind aus also dem Morse Morsecode. Es sind zwei Punkte in der ersten, vier in der zweiten und eins auf der letzten Linie. Äh, ich tut mir leid, ich verstehe es nicht. Vielleicht solltest du es trotzdem probieren. Okay, ich probiere es mal. Bevor ich das tue, vielleicht sollte ich die Anleitung lesen. Wenn ich den Knopf drücke, mache ich einen Beep. Wenn ich ihn halte, mache ich Beep. Wenn wir eine Antwort haben, wird es automatisch rausfinden, ob wir recht hatten. Und ich kann oben rechts durch die drei Dinger wechseln. Durch die drei Blätter. ist Hä? Also wir haben irgendwas, was zwei Buchstaben hat. I was nicht. Ich habe es Ace eingegeben. Ähm ich kenne die Instructions. Ich will eigentlich den Bildschirm angucken. habe ich schon nicht Ey, ich kenne die Instructions. Dankeschön. Ciao. Bildschirm. <lacht> Ich glaube, ich muss einen Hinweis finden, was ich eingeben muss. Ich komme da nicht drauf. Es ist ein Buchstabe, also zwei Buchstaben, vier Buchstaben, einer. Also vier, zwei Zeichen, vier Zeichen, einer. Ich gehe mal weg. Irgendwo muss ein Hinweis sein dafür. Sieht ziemlich äh, kaputt aus, also ziemlich sperrig. Es ist mit schwarzen und gelben Warnstreifen verziert. Okay, machen wir es auf. Ein Sarg. Ziemlich unheimlich. Ein Sarg, ein Sarg. Oh Mann, denkt Seven. Ja, das ist... Er ist voll bleich. Äh, Er denkt das gleiche wie ich. Niemals. Konntest... Sorry, aber was geht hier los? Es ist ein Sarg. Ich frage mich, ob da ein Vampir drin ist. Genau. Stimmt, ich glaube, Clover und Snake kennen die Story nicht. Ich kann sie nicht erzählen. Wir, haben, wir müssen uns umschauen. Snake berührt sie, all eis. Ah, oh, die zwei Maschinen. Dann machen wir sie auf. Clover, du könnt. Also ich könnte Eis schreiben. ja, äh, Sie machen den Sager auf. 3, 2, 1. Ha. Keine Chance. Ich glaube nicht, dass der aufgeht. Äh, Sieht nicht aus, als wäre festgeschraubt oder so. Ich glaube, da müssen. Ich glaube, der ist anders verschlossen. Hey Sam, denkst du, du könntest die mit deiner super starken Kraft aufmachen? Nein, ich. Was das stimmt nicht? Ich glaube, ich werde darauf einfach verzichten, okay? Was zur Hölle? Na dann, dann geben mir einfach den Sarg mal auf. Schauen wir uns ein bisschen um, okay? Alice schläft in einer kleinen Kammer nach dem Wald des Wissens unter dem Bauch des Gate Gigantic. Stimmt das vielleicht? Okay, ich guck mal ganz kurz, ob Eis Buchstabe. Ich mache das nicht so kompliziert. Ich speichere eh gleich, ich muss weg. Wo ist i? Geht. Eis ist die Lösung. Cool, haben wir das geklärt. Ich schreibe mir das kurz auf. Eis in Morse Code eingeben. Dann weiß ich dann schon, was gemeint ist, wenn ich wieder hierher komme. Gut, dann würde ich die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich weiß, das Spiel zieht sich noch ein bisschen. Ich merke gerade, dass die Story noch viel länger geht, als ich dachte. Ich dachte, ich kriege das vielleicht in zwei Folgen durch, aber irgendwie zieht sich das. Wobei, wenn sie die ganze Wahrheit revealen wollen auf einmal, dann wird es eh schon mega viel geben. Naja, danke fürs Zuschauen, ich hoffe euch das gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!